Willkommen zurück zu Ahead in Time. Wir haben nach dem, Nä nach dem letzten Level, haben wir nun ein neues Zeitrift hier freigeschaltet. Das befindet sich hier, ich weiß noch nicht genau, wo das ist, aber das suchen wir gleich. Als erstes suchen wir nach dem hier. Das weiß ich auf jeden Fall, wo es ist, und zwar direkt im ersten Level. Also, ist gleich. Wie ich es mir dachte, hier oben, wo die da hinten dieses... Äh diesen Film drin mit den Kaktus, wo man hier ausweichen muss. Hier ist das Time Rift! Wow, Dead Bird Studio Zeitriss. Und das war's auch schon <lacht> mit Ladezeiten. Das ging super schnell jetzt diesmal. Okay, also... What? <lacht> Ach, das ist das wieder so eins? Oh, das ist wieder so eins. Okay, acht Bilder. Okay. Hm. Also ich war sag euch jetzt schon mal, ich werde wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht alle Bilder auf jetzt beim ersten Mal finden. Ich versuch's, aber wir wissen alle, dass das nicht äh, happening ist. hier. nee, nee. Das wird nichts. Deshalb kümmere ich mich jetzt erstmal um meinen ersten Try hier. Guck mich hier natürlich gründlich um, damit ich alles finde. Oh, die Dinger sind auch noch wieder da. Die Cameras, Lights, Cameras, Action. Oh Gott, muss ich aufpassen, wo ich hier hinlatsche. Kann ich hier hoch? Äh, ja, aber hier soll ich, glaube ich, nicht stehen. Na gut, wie auch immer. Ähm, ich kann hier auf jeden Fall hoch, und um mehr. Das Ding zu schnappen oder auch nicht. Oh, was geht hier ab? Ähm. Dann gehe ich das anders an, oder? So, boing. Boing. So, so was ich das die ganze Zeit machen. War war nicht unter mir noch eins? Hä? Hä? Das ist so dumm. Wie hätte das nicht funktioniert jetzt? Ach, egal, komm, dann gehen wir anders lang. Du, du, du, du, du, du, du, du. Äh, hier kann ich oben stehen bleiben. Ich kann hier rüber. Ja. Ich kann hier stehen bleiben. Nicht. Ach Mann. Ja, so. Geht doch. Geht nicht. Ich glaube, ich gucke schon mal nach, wo alles ist. Weil ich ja sowieso gestorben bin. Okay, hier gibt es zwei. Lese ich. Einer am Ende. Und einer irgendwo auf einem Pillar. Auf einem Pullermann. Hehe. <lacht> okay. Da oben ist eins und dort hinten ist eins, was gerade 5 FPS hat. Okay, wir sehen sie beide schon mal, das ist gut. So, das hier kann ich mir schon mal nehmen. Ich weiß nicht, wie viel ich hier brauche, um hier rauszukommen. Ich nehme trotzdem mal alles mit, was ich finden kann. So, hier müssen wir auch noch rauf. Und aufpassen. Yeah, yeah. So. Wie kommen wir da drüber? Lass mal sehen von hier da müssen wir wie hochkommen genau und dann den sprung nicht versauen okay und jetzt haben wir's das waren die beiden hier ich weiter hier gibt es drei uh, a ground floor das jetzt mal gucken ob ich selber finde vielleicht finde ich auch selber das ist ein Stück Papier an dieser Box festgenagelt. Es ist eine Rechnung für eine Requisitenlieferung. Eigenartig. Sieht so aus, als wollte jemand Corgi Quest 7, aber die Lieferung ist nie angekommen. Stattdessen haben sie anscheinend eine Box mit Fischen erhalten. Äh, interessant. Äh, was? Da will jemand noch was vertuschen, glaube ich. Wenn ihr mich fragt. Aber ich war nicht gezwungen. Na gut. Okay, dann halt nicht. Das sind Herzen. Schön, die bräuchte aber gerade nicht. Das war gerade Verschwendung. Äh. Aua, komme ich da nicht drüber? Okay, gehen wir erstmal einen anderen Weg lang, wenn das nicht geht. Hier ist eins. Das ist... Das erste, okay. Das ist das erste, gut. Es gibt noch zwei weitere, die wir finden können. Diese Welt ist irgendwie total... verwirrend, finde ich. Ja, Okay, das ist easy. Aha. Okay, es gibt noch eins irgendwo mittendrin, da oben das, genau das. Und dann gibt's noch eins, okay. muss so, gleich mal gucken. Das habe ich irgendwie geschafft, ich weiß auch nicht wie. Ich geh mal wieder in den Sprint-Hut wenn ich kann. Schnell sein kann, genau. Ich hab keine Ahnung, was sagen sie. Ich bin ein bisschen äh, überfordert von der Situation hier. Ich gehe erstmal hier lang. Wie kommt man hier dran? So. Einfach drüber springen irgendwie. Okay. Vier von acht Bildern. Genau, zwei weitere gibt's ja aber noch. Und ich sehe nichts. Wo bin ich? Ah, bei dem Bild cool. Ich habe gar nichts gesehen, ich habe einfach geguckt, dass ich zumindest mal irgendwo lande. Das können wir aufkriegen. Bonk. Okay, jetzt eine Krone. Krone nehmen wir auch gerne mal mit. Warum nicht? Was ist da denn das Bild? nee das ist doch eine Krone. Äh okay, keine Ahnung. Ich lese es nebenbei. Vielleicht finden wir es einfach auf dem Weg. Und wie immer weiß ich, dass wir eins noch finden müssen. Genau. Okay, da können wir noch rüber. Für was Nettes. Boing, boing, boing, boing. Let's go. Mhm. Hier geht's schon weiter. Ah, da ist es. Da waren wir doch gerade. Wie habe ich das verpasst? Das die Lütschli da rum. Und ich habe es verpasst. Na gut, jetzt habt wisst ihr wo es ist. Ist aber schon 6 von 8. Das ist krass. Okay, aber ich würde gerne noch das letzte Ding sammeln. Letzte Kronenstück. Weil das. Oh, da kann ich an meine Ding. Okay. Das Ding ist einfach nicht existent. Cool. Nee, also. Da ist er noch eins. Ja genau, da ganz oben. Wette, da können wir auch noch irgendwie hochkommen. Oh, damn. Okay, ich, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Aber wir brauchen auch nicht alle, ne? Denk dran. Es wird nie verlangt, dass wir alle sammeln. Also wenn ich den jetzt da lasse, weil ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme, sollte es trotzdem alles passen und funktionieren. Hier gibt es ein Storybook. Direkt vom Start. One of the Tides Breaking direkt vorm Start Hier okay, gucken wir mal äh, Oh Gott, da wollen wir nicht runterfallen Ach hier ist es doch Das war's, ja 7 von 8 Cool Und nun Sammeln wir noch ein paar äh, Hä? Hä? Okay, das fand ich jetzt gerade unlogisch, aber egal äh, Sammeln wir jetzt noch ein paar Von den Dingern Und Was hab ich aktiviert? Hier hier okay, vielleicht noch was Wichtiges? I don't know. Du, du, du, du, du, du, du, du. Ah ja, wir müssen alle von diesen grünen Schaltern aktivieren, scheinbar. Okay, weiß nicht, was sie am Ende bringen, aber das werden wir dann auch herausfinden, denke ich. Ich müsste mal hier hoch. Äh, Der Kamera vorbei. Genau. Voll Und jetzt einen großen, langen Jump darüber. Genau. Ähm... Nein, du hast mich nicht gesehen, das ist eine Lüge. Und nur? Hier hoch? Nein, ich kann doch nicht hoch. Nein! Hä? Ach man, Bro. Hö? Hö, was war... Okay, Bug. Cool. Okay. okay. Okay, hier kann ich stehen, oder? Hä? Okay, also ich kann zumindest hier rüberspringen. Ich keine Ahnung, warum ich da nicht stehen kann. Das macht irgendwie keinen Sinn. Oder? Oder muss ich dafür weitergehen, dann kriege ich eine Antwort. Fehlt mir irgendein Schalter oder so, und dann gehen alle grünen Dinge an. Ich kann es euch nicht sagen, um ehrlich zu sein. Wo bin ich? Wo bin ich? Nicht runterfallen. Bitte, danke. Äh. Ja, gut, das müssen wir aber so oder so nicht einsammeln. Also, gehen wir mal weiter. In der letzten Ebene. Eine gibt's hier noch. Ein Storybook. Irgendwo an der Ledge. Okay, passen wir auf. Hier können wir Walljumpen. Bonk, Hier ist es doch. Okay, die sind in diesem Level nicht so schwer versteckt wie im ersten Time Rift aus Mafia Town. Cool. Dann. Hier sind wir durch. Bam. Bam. Bam. Bam. Komm her. Bam. Und das ganze Money aufsammeln, denn wir machen ganz viel Money. Und durch. Doch was für ein Bild haben wir freigeschaltet? Conductor and Grooves, Big Dreams. Es gab einmal, ja, Wild Westen und so Mondgalaxie. Genau, vom Wildwesten Westen ist der Schaffner und von der Mondgalaxie dieser DJ Penguin. Beide waren so Freunde oder beide haben so Fernsehen geschaut, um zu sehen. Oder haben wir Fernsehen gesehen, sie können beide Nummer 1 werden in der Filmindustrie. Und das war dann in dem Moment der größte Traum. Also haben sie beide, Jahre später, wo sie größer waren, angefangen, beide gleichzeitig dieses dieses, ja, dieses Filmstudio zu kaufen. Haben dann gemerkt, ey, wir haben es beide gekauft. Und so wurden sie zu Feinden, und statt zu Freunden. Und so ist alles irgendwie zerstritten. Und jetzt machen sie gegenseitig Filme. Hm. Sie haben beides, das dann sind sie beide das Recht dazu. Nee, Weihnachten ist noch ein bisschen her, du. Oh, uh, das sieht süß aus. Eine. eine für den Eishut, so Katzenohren. Ja, okay, warum nicht? Ein sehr sticker ist in Hedges schon aufgetaucht. Ein weiterer, okay. Und da ist der Hut. Ist schon ganz schick. Oder? Ist schon niedlich. Ist schon ganz süß. Na gut. Suchen wir noch. Sollen wir noch das andere Zeitriff? Das hier? Ich habe keine ahnung wo das ist. Irgendwo an der Bar. Weil. Keine Ahnung. Ich denke mal, das wird hier sein. Ich suche mal danach. Okay, ich habe es gefunden. Direkt hier am Anfang, wurde einem an einem rumlachen, sind in diesem Raum. Hier gibt es eine Bar scheinbar, wo die wo das Time Rift einfach rumliegt. Na gut. Ich hoffe, das ist wieder so ein Jump'n'Run Time Rift, weil die hatten wir schon länger nicht mehr und auch die habe ich jetzt eher Bock, als dass wir vorhin hatten. Eulen Express. Ja doch. Die mit dem Bild, ja, das sind immer diese. Mit dem Jump'n'Run Aspekt. Let's go! Hey ja! Hier gibt es irgendwie Verbandschnuren. I don't know. Warte, was? Ich da jumpen? Schaffe ich das? Ja, okay. Wenn ich es nicht mit den... Wenn ich es nicht mit dem... Fahrrad versuchen würde. Weil ohne... Schaffe ich es auf jeden Fall nicht. Hä? Wo geht's denn hier lang? Oder schaffe ich das hier hoch? Nee. Hä? Hm? Nee, das schaffe ich nicht. Ich kill mich mal. Damit nochmal alles resettet wird. Okay, so. Das geht an. Ja, und dann? Nee, das geht nicht. Auch mit Schwung geht das nicht. Also irgendwie... Ah, warte mal. Nein, warum mache ich das? Oh. Aber ich glaube, da links an dem Block kann ich vielleicht hoch. Das könnte funktionieren. Moment. Ich gehe mal hier mit. Und dann ja, das funktioniert tatsächlich. Ah, und jetzt komme ich darüber. Warte, wo bin ich denn gerade? Doch, das ist der Ort, wo ich hin wollte. Das ist jetzt gedreht worden. Hä? Ist der böse? Er hey, ist böse! Der greift mich an! Warum? Was habe ich ihm getan? Gar nichts! Einfach nur unfreundlich. Manche sind einfach nur unfreundlich. Oh Gott. Das bin viel zu schnell! Viel zu schnell! Aber ich hab's trotzdem easy, locker geschafft! Okay... Äh, da ist ein Schalter, da ist ein Schalter, hier ist auch ein Schalter, und hier auch, und hier geht's weiter. Schön. Ich weiß, immer alles kommentieren, ganz wichtig... Bro. Was? Ich, gab's, ein, ich, gab's ein Checkpoint? Naja, teilweise. Okay. Jetzt nochmal von vorne. Also, ich sehe wieder so ein Gegner, der mich nicht mag ohne Grund. Ja, das hätte ich gerne gehabt, aber wenn es durch den Boden glitch kann ich auch nichts machen. Du, du, du, du, du, du, du, du, Aua. Okay. Wir sind Gegner aus irgendeinem Grund. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Kann ich hier hoch? Ja, hier ist Collision. Gut. Immer weiter, immer weiter. Ja, ja, da muss ich jetzt hoch. Nein, warte, da muss ich jetzt hoch hier. Okay. Wow. Und, Und, Und... Da oben ist es. Ich hab's gesehen. Da hat's geleuchtet. Da hat's geleuchtet. Da bin ich hoch. Let's go. Und nochmal Bonus. Neuen Remix. Nee. Gut, nee. Und oh, das ist ein schöner Hut. Den behalte ich. Der gefällt mir. Das ist doch ein cooler Hut. <lacht> oh, der ist super. Der ist super. Okay, damit haben wir das auch abgehakt. Oh, no. Wo geht als nächstes weiter? Akt 4 und Akt 5. Ne, dann geht es hier als nächstes weiter. Äh, ja. Versuchen wir es mal. Kostet 30. Zugsause. Hier fehlt ein Schlüssel-Item. Sonst kann der Akt unmöglich sein. Hä? Okay, schauen wir mal rein. Zugsause. Was wird mir denn fehlen? Okay, da ganz vorne. Wir müssen nach ganz vorne zum Zug. Von ganz hinten aus. Na gut. Was hier? Kann mich hinsetzen. Okay. Na gut. Okay, alle sind wieder freundlich, alles wieder gechillt. Diese komischen Suspekten. Ja, Raben sind jetzt alle weg. Hier läuft der Fernsehen. Aber können wir kommen nicht durch. Hm? Ach, guck mal, wer hier ist. Maybe. Ich muss leider ein bisschen sparen. Nee, kann ich leider nicht. Nee. Bye. Leider muss ich sparen. Auf die nächste Mission, die kostet nämlich auch noch mal Geld. Ah, hier brauche ich irgendein Key-Item. Ja, okay, wir kommen noch nicht weiter in diesem Level. Gehen wir erstmal zurück zur Hub und probieren uns mal in dem nächsten Kapitel aus. Weil das können wir auch noch freikaufen. Vielleicht können wir dann dort stattdessen weitermachen. Gemeint ist natürlich das Level hier. Die große Parade. Und ja, die können wir machen. Na gut, dann, wenn ich das hier noch nicht machen kann, dann machen wir zumindest das hier schon mal. Yeah! Wie hey, das aussieht. Voll cool. Die Eulen-Stadtmusikanten. Oder die, die, die Feder-Stadtmusikanten. Das passt besser. Okay, da hinten ist es. Schön und gut, aber wir gucken uns jetzt mal um. Hui. Okay, ich gehe ja schon. Ich muss ehrlich sagen, ich mag das Gebiet hier mehr als der Zug. Ich weiß nicht, es ist halt einfach... Es ist einfach übersichtlicher. Zu, keine Ahnung. Das ist so viel hin und her und die eine Mission war einfach viel zu lang und hier, hier ist es chillig kurz alles. Was gefällt mir? The Big Parade. The movie und warum sind die Vögel hinter ihm eigentlich statisch? Ja. Neues Outfit. Really parade. Out okay, klar. <lacht> Paradeoutfit. Die Anführerin, die diese Stadt braucht. Yeah! Genau, über uns ist das, wo wir hin müssen. Du siehst und Band wird dir folgen. nicht Okay, wir führen die Parade. Them. Mm -hmm. The parade. lasts a while. Nothing you can do to zu it up. We'll let you know once we've got enough footage. Okay, wir uns Dankeschön, Schätzchen. Okay, wo muss ich lang? Folgen die mir? Tatsächlich, die fliegen hinterher. Okay, da muss ich jetzt nächstes hin. Gut, dann nun wo? Immer hin und her, I guess. Okay, die folgen mir immer. Ah, ja, ja. Ich muss immer warten, bis da eine neue Mission auftaucht. Ha, und jetzt kann ich ganz schnell weg. Nein! Ich glaube, jetzt bin ich tot. Ich habe keine Ahnung, wie ich von hier aus wieder nach oben komme. Und sterbe ich? What the hell? Oh nein! Was, das geht noch, das geht noch, das geht noch, das geht noch! Yes, wir haben es noch. Oh, und da hinten ist schon das nächste gespawnt. Ich bin nicht schnell. Folgt mir, Parade. Folgen sie mir? Ich hoffe, die folgen mir. Ne, das schreibe ich nicht mehr. Gehe ich zum nächsten. Ich glaube, ich muss nicht alle bekommen. Was? Was für Pyrotechnics? Da soll ich hin? Okay, machen wir gleich. Machen wir gleich. Ah, verdammt. Das ist ärgerlich. Okay, wir sollen überall hin, wo die. Uh, ja, die hier die Dinger hin. Und dann? Bam, bam, bam, bam. Uh, aufpassen, aber Au, die schlagen mich nämlich. Okay, das Ding ist gedreht. Auf zum nächsten. Schätze ich mal. Hoffe ich mal, dass es jetzt gedreht ist. Okay, hier lang. sagt drehen. Äh, ich kann mich nicht bewegen. Okay, danke. Das ist ein Herz. Okay, ich gehe da mal hin. Ein Herz kann ich schon gebrauchen. Da war eine Münze. Hast du das gesehen aber das eine Münze, weil oh, ich gehe noch mal zurück. Kann ich die einsammeln war doch hier. Ja, hier ist sie, aber ich kann sie gerade nicht einsammeln. Okay, lass mal. Äh, ich gehe zum nächsten Herz, <lacht> weil äh, jetzt brauche ich es leider. Die spawnen wohl immer, wenn man gerade low ist. Und ich bin halt gerade ziemlich low. Geh okay, weiter weg noch mehr Abstand von den anderen. Äh, wo gehen wir lang? Das haben wir schon. Gehen wir da lang? Zu dem Ding. Das sollte hier in der Nähe sein. Ja, hier ist es. geh okay, schnell. Die sind recht hinter mir. Das war alle, okay. Okay, gut, gut. Was? Achso, ich kann ja hier stehen! Oh nein, da kann ich nicht stehen! Wo muss ich denn dann lang? Irgendwas fehlt mir! Ich weiß aber nicht, was! Hier sitzt in der Ecke! Boah, äh. oh, die Vögel sind hinter mir, sind richtig fast, ne? Die sind super duper schnell und. Äh. Ich weiß nicht, wo ich lang muss! Verdammt! Ich renne einfach nur im Kreis! Vielleicht muss ich auch nur im Kreis rennen. Ja, hier hat es jetzt aufgehört. Kann ich jetzt wieder stehen? Okay. Ich glaube, jetzt ich einfach nur die Leiste unten äh, vollfüllen. Dann schieben wir ein bisschen. Ich glaube, das heißt, dass es wird gleich blitzen. Wird. Ich muss hier weg. Kann das sein? Stimmt das? Ja, da blitzt es jetzt wieder. Okay, müssen wir auch anders lang. Landen wir hier vorne. Oh, hier wird es auch wieder blitzen. Okay, einfach hier. Gib mir das Herz? Danke schön. Einfach zum. Ich wollte nur. schön. ich wollte nur lustig sein. Needs turn on the cannons for the big fireworks. Verdammt. Die Schalter, alle drei. Okay, let's go. Auf dem Weg. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich wurde abgeschossen, scheinbar. Cool. Wir sind irgendwo Herzen. Da ist ein Herz irgendwo. Ja, wir werden abgeschossen. Okay. Einfach ignorieren. Einfach äh, äh, weitermachen zum nächsten. Oh Gott, hier blitzt es jetzt wieder. Oh oh. Okay. Einfach konzentrieren. Einfach konzentrieren und alles einsammeln. Alles, was wir brauchen. Das hier. Das Herz brauche ich. Das ist wichtig, dass wir das Herz bekommen. Weil sowas passiert. Hallöchen Parade. Mein Herz. Okay. Äh ich verliere es aber wieder. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich lang muss. Leider. Das ist echt stressig, die Mission. Aber hat auch was. Hat auch was cooles an sich. Muss ich lang Irgendwo mittig, irgendwo da hinten. Okay, komm, komm, das kriegen wir hin. Komm, komm, komm, komm, komm, komm. Yeah, wir haben's. Und jetzt müssen wir einfach nur wieder abwarten. Okay. Na gut. Gib mal das Herz. Danke. Es sind voll viele Raketen, die mich hier umbringen wollen. Und oh nein, es ist nicht mehr gut. Nein, nein, nein, nein, nein. ich muss im Kreis drehen. Leute, folgt mir, Yeah, yeah. folgt mir. Unauffällig. Wir haben's. Ja, wir haben's. Let's go. Okay, war schon eine coole Mission. Ich mag die Mission hier in der Stadt mehr. Aber ich schneide also, bevor die mich noch treffen, ey. Oh Gott. Din, din, din. Ja, und somit hat der Pinguin mehr aufgeholt, weil beim Zug kam ich ja nicht weiter. DJ Grooves als der stylische Mentor. Kleines Mädchen als Paradeführer. Und Pinguine als hungrige Fanbase. Der Standardkram. Ich kann vorspulen. Nicht viel, aber genug, um aufzuholen. Und wie hier das große Finale aussehen wird. Denn die haben wir jetzt freigeschaltet. Haben wir nicht? Nee. Solange wir das hause nicht machen können, können wir wohl das Finale hier nicht machen. Tja. Okay. Dann schätze ich, werden wir uns beim nächsten Mal hier ein bisschen im Schiff umschauen, vielleicht eine neue Welt betreten, weil hier können wir ja noch nicht weiterkommen. Hier sind schöne Bilder. Und ja, bis zum nächsten Mal.